Nummer 4, die Burpees. Ich kann mich in Frankfurt erinnern, 80 Meter, das ist schon echt heikel, besonders, weil man sich da echt gut überschätzen kann. Die richtige Technik würde ich Jenny jetzt zeigen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr Geht zum einen runter und legt die Brust komplett ab und kommt jetzt rangesprungen mit den Beinen. Ja. Und umso näher ihr an eure Hände springt, umso weiter könnt ihr dann natürlich auch ein bisschen abkürzen. Oh, zweite Technik, ihr geht runter und stellt die Füße genau an den Händen ran. Sehr gut, genau. Habt ihr schon gesehen? Wir sind jetzt viel näher dran. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, die 80 Meter ähm, in einen Meter Sprüngen zurückzulegen. Sucht euch am besten eine Fläche, die jetzt hier, spring mal drüber. genau Und jetzt wieder runter, runter. Und da habt ihr gerade gesehen, das war die richtige Technik, um runter zu gehen. Ihre Füße haben gerade genau hier gestanden. Wir haben jetzt eine Unterarmlänge Platz, um nach unten zu gehen. Drum noch nochmal nach oben. Und jetzt zeigst du noch mal ein falsches Runtergehen, nach vorne bitte. Genau. Nach unten gehen. Und jetzt springst du noch mal ran. Und ihr seht selber, die Füße standen anfangs hier und jetzt hier. Das heißt, ihr habt über einen Meter beschissen. Das würde beim eine Strafe geben. Macht ihr das zweimal, dürft ihr 10 Meter nach hinten. Okay. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die 80 Meter, wie gesagt, einen Meter zurückzulegen. Oder ihr sucht noch eine Distanz, in der ihr weniger Sprünge braucht. Weil bei einem 1-Meter-Sprung müsstet ihr theoretisch diese Ausführung 80 Mal machen. Um das ein bisschen nach unten zu regulieren, springt ihr einfach ein Stück weiter und demzufolge weniger Sprünge. Okay, kannst jetzt loslegen. Runter. Sauber. Genau. Arme schön an den Füßen anlegen und nach vorne. Sauber. Und wie ihr schon seht, beim Sprung schön die Hüfte nach vorne öffnen, umso weiter könnt ihr springen. Und sauber. Genauso.